Das ist ein Video, in dem wir über unsere Studienzeit in Deutschland sprechen. Wir stellen einander Fragen und ihr könnt hören aus den Antworten heraus, wie das für uns war. Meine erste Frage ist, wo hast du studiert, Steffi? Ich habe in Rostock studiert, das ist meine Heimatstadt, in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe dort als Hauptfach Anglistik-Amerikanistik studiert und meine Nebenfächer waren deutsche Sprachwissenschaft, und Soziologie. Interessant. Eine gute Mischung. Ja. Mhm. War interessant auf jeden Fall. Und wo hast du studiert? Und ich was? habe auch in Ostdeutschland studiert. In Leipzig. Das ist in Sachsen. Und das ist auch eine sehr alte Universität mit vier Traditionen. Ich habe dort, wie du, Anglistik studiert. Im Hauptfach. Und dann hatte ich zwei Nebenfächer. Russistik und Deutsch als Fremdsprache. Mhm. Ja. Warst du während deines Studiums im Ausland? Ja, ich war etwa acht bis neun Monate War ich in Salt Lake City in den USA. Und dort habe ich interessante Kurse belegt. Die gingen um Native American Studies. Das ist mein, mein Favorit gewesen dort. Ich habe auch Soziologie und sogar Französisch versucht. Nach einem vollen Programm. Und dann? Ja, das war... Das war ähm, viel zu tun, ja, mhm. viel zu lesen und ja, es war auch sehr, hat Spaß gemacht. Warst du auch mal woanders? Mhm. Ich war zweimal, einmal als Erasmus-Studentin in Manchester, England. Dort habe ich Russistik studiert. Das ist mein Vater haulen. <lacht> <lacht> und dann war ich ein Jahr in Kasachstan. Dort habe ich Deutsch unterrichtet, ich war Sprachassistentin. Und das war die Zeit, in der ich gemerkt habe, dass ich Deutschlehrerin sein möchte. Ja. Das waren tolle zwei Jahre mhm. und naja, vielleicht wieder weg aus dem Ausland, zurück in Deutschland. Erinnerst du dich, wie dein Studienalltag aussah? Ein bisschen, also meine Fächer habe ich zwischen der Zeit 9 Uhr morgens und 17 Uhr abends belegt, vielleicht so ein bis drei Fächer am Tag und abends hatte ich dann einen Job. Und deswegen war 17 Uhr das späteste <lacht> für mich. Trotzdem ein stark fürs Programm. Mhm, denn ich denke, dass Steffi eine sehr gute Studentin war. Ja. Natürlich. War ich. <lacht> <lacht> und ähm, ich überlege gerade, woran ich mich gerne erinnere und was, was meinst du? Woran erinnerst du dich ganz gerne <lacht> in deinem Studium? Ich erinnere mich vor allem an meine Freunde. Denn ich hatte als Studentin Gelegenheit, viele Leute kennenzulernen und zu entscheiden, mit wem ich was machen möchte. Und einige dieser Kontakte gibt es noch heute, von daher Freundschaften. Und dann war für mich meine WG-Zeit auch sehr eindrucksreich, mhm. denn ich habe mit verschiedenen Personen zusammengelebt, die nicht unbedingt meine Freunde waren, aber mein Leben sehr interessant gemacht haben. Mhm. Natürlich sind positive Dinge etwas, das wir äh, immer mit uns tragen, aber ich erinnere mich an die Zeit, wo wir für Prüfungen lernen mussten. Deshalb möchte ich Steffi fragen, wo hast du am liebsten für deine Prüfungen gelernt? Ich war meistens in meinem Zimmer, am Schreibtisch oder im Bett auch. Ähm, gegenüber, Auf der anderen Straßenseite haben wir einen riesen Park gehabt und ähm, da habe ich auch oft gelernt auf irgendeiner Parkbank und mit Vögeln im Hintergrund. <lacht> da bist du anders, denn ich kann nicht lernen, wo es zu schön ist. Obwohl, <lacht> schön vielleicht, aber nicht, wo ich mich zu wohl fühle. <lacht> <lacht> denn äh, ja, dann kriege ich nichts gebacken. Ich musste in die Bibliothek hin, um etwas hinzukriegen. Ja. <lacht> ich habe am besten für meine Prüfung in der Albertina-Bibliothek gelernt, in <lacht> Leipzig. Ja, Dann vielleicht Gehen wir ein paar Schritte weiter und schauen, wie war denn das Wohnen für uns? Und ich frage Steffi, wie und wo hast du gewohnt? Ich habe zu Hause gewohnt oh. bei meinen Eltern. Das ist nicht so typisch, ne? Oder? Ja, es mhm. ist meine Heimatstadt gewesen mhm. die Möglichkeit gab es. Und ich habe mich sehr gut mit meinen Eltern immer verstanden. Und ich hatte mein Zimmer und äh, das war eine gute Zeit, auf jeden Fall. Kann ich mir denken. Mhm. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt im, im Ausland. Tauschprogramm in den USA und als er mit mir nach Deutschland kam, haben wir dann eine Wohnung gehabt. Also die letzten drei Jahre meines Studiums habe ich, haben wir in unserer eigenen Wohnung gewohnt. Mm, ja. toll. Wo hast du hm. gewohnt? Du hast ja schon die WGs erwähnt. Genau, ich habe in vier WGs gewohnt. Äh, Im Ausland natürlich nicht, aber in Deutschland ist das sehr typisch, mhm. glaube ich. Ja. Äh, meine erste WG, da waren wir fünf Personen, in der zweiten waren wir vier und in der dritten waren wir nur noch zu zweit. Das war besonders schön. Und ja, in der letzten Wohnung waren wir dann wieder zu dritt. Und falls ihr nicht wisst, was WG heißt, das heißt Wohngelegenheit, Gemeinschaft. Das heißt Wohngemeinschaft, Gemeinschaft. Und das ist eine Möglichkeit, Geld zu sparen, in einer schönen Umgebung Wohnung zu wohnen zusammen und natürlich auch das Leben zusammen zu gestalten, wenn man möchte. Ja. Mhm. Okay, vom Wohnen dann vielleicht. Meine letzte Frage hat nur indirekt etwas mit dem Studium zu tun. Es geht um die Zeit, in der Steffi nicht gelernt hat. Was hast du gemacht, wenn du nicht studieren musstest? Ja, ich hatte äh, ein paar Hobbys natürlich, aber abends zum Beispiel hatte ich äh, einen Job äh, bei uns im Studentenkeller in Rostock. Das war ein Studentenclub, ähm, den gibt es immer noch. Der war unterhalb eines Gebäudes mit Backstein und Gewölbe, eigentlich eine sehr schöne, äh, schönes, ein sehr schöner Ort mit viel Musik und mit viel Tanzen und einer Bar und es hat Spaß gemacht dort zu arbeiten, viele Leute habe ich kennengelernt und ja, es war eine gute Zeit. <lacht> das klingt nach Abwechslungsreichem und sozialem Schaffen. Mhm. Meine Jobs sahen meistens nicht so interessant aus. Tanzen war da nicht mit drin. Und Musik, glaube ich, auch nicht. Ja, Eine Sache, die wir unbedingt betonen möchten, die anders ist in Deutschland als in den meisten anderen Ländern, mhm. ist der Fakt, dass man keine Studiengebühren zahlt. Das heißt, wir zwei waren ziemlich gut dran. Ja, mhm. ja das Geld, was man verdient hat, hat man wirklich fürs Leben benutzt. Und nicht für die Studiengebühren. Das war eine gute Sache.